Oh no nice. Schön, dass ihr am Start seid zum neuen Video. Wir suchen den besten Burger Deutschlands. Heute mit einem Special. Wir nehmen die Expertise vom anderen YouTuber unter die Lupe: von Tom Supreme. Der hat eine Burger-Tour gemacht. Durch Frankfurt hat drei Top-Burger. Wirklich Top-Burger-Hotspots: einmal 8,5, einmal 9, einmal 10 von 10 hat er das ausgemacht. Hier bei What's Beef hat er eine 9 von 10 Punkte gegeben. Wir werden gucken, ob der Tom wirklich Ahnung hat oder ob das meiner Meinung nach. Einfach ja auch standard sind. Wir werden da gleich reinfetzen. Ich danke euch für eure Kommentare. Ich blende hier oben ein nochmal. Denkt dran, Belohnung ausgesetzt für den, der meinen bisherigen besten Burger top. Hallo alle miteinander. Ich möchte allen danken, die für mich gewotet haben. Ein großes Dankeschön an Holle für den 750-Euro-Gutschein. Sowas auch nicht selbstverständlich, dass man sowas macht. Alles angekommen, alles perfekt. Kuss, Kuss, Kuss. Und viel Spaß euch noch beim restlichen Video. Und jetzt gehen wir rein, fetzen Burger. Okay, ich habe hier noch ein paar Mädels, küsst euch. Wir gehen <lacht> öfter erst, ne? Nein, es ist erstmal. erste Mal Ehrlich, ne? Ja, Aber ihr habt Empfehlung gekriegt, habt ihr. TikTok. Ja. TikTok? Ja, ich zeig dir das. Ja, ich sag dir das. Das will ich halt. sehen. Deshalb seit ihr hergekommen. Deswegen ja. sind wir hergekommen. Das ist ich. die Macht von Social Media. Guck mal. <lacht> ah, ich war vom Feeling hier geiler Laden. Geil aufgemacht. Mich. Ich würde mal interessieren, wie viel das kostet, den Laden so herzurichten. 8,5 nee, 9 Punkte hat er so gekriegt. 9 Punkte, lieber Tom, ich bin gespannt, ob du Ahnung hast. Man muss dazu sagen, Tom kennt diesen Laden. Laut seines Videos hat eigentlich immer den Cheeseburger genommen. Den würde er wohl eine 9 von 10 geben und den werde ich auch testen. Den ist standard cheeseburger Ach ja, ganz nebenbei, wir fahren auch zu Oberen Ranch. So viel Kommentar von euch, heftig viel gerade. Top-Favorit, alleine von euren Kommentaren zu den besten Burger Deutschlands, so nebenbei, da fahren wir auch noch hin. Oh, nichts davon für mich, ne? aber guckt euch mal die Köstlichkeit an. Hier kann man mit Sicherheit auch geil, wenn man nicht Bürger ist, irgendwas anderes, Pommes oder Zwiebelringe, was das auch immer ist. Das sieht echt oberköstlich aus. Das meiner? Perfekt. Okay. Das ist ein Cheeseburger. Und geil, er Als wäre es glasiert von oben. Von der ja. Optik einfach schön. Von der ja. Optik mit den Sesam mag ich genau. auch sehr gerne. Die Soße kenne ich irgendwo. Da ist schon eine scharfe Soße bei Medium auf jeden Fall noch getroffen in der Mitte. Die also haben da schöne Gürkchen drauf. Scheint mir selbst gemacht zu sein. Geht in die Richtung von sauren Gurken. Diese eingelegten, aber halt noch mal einen individuellen Touch drauf. Können kann irgendwoher diese rote Soße. Hab selber nur beim ersten Reinbeißen greifen können. Ich habe extra ganz viel jetzt noch gegessen. Und so gucken, ob ich die greifen kann, kann ich nicht mehr. Aber nicht so relevant für die Bewertung. Auf jeden Fall leckerer Burger. Definitiv. So Leute, direkt zur Bewertung. 9 Punkte von Tom finde ich ein bisschen zu hoch, bin ich nicht ganz der Meinung. Ich finde es ein leckerer Burger, wirklich. Gibt 7,5 Punkte, er ist halt ein guter Burger, aber er steht nicht raus. Neun ist von mir wirklich ganz oben drauf, da gehört er zu den Allerbesten, die, Besten, die ich hier gegessen habe das langt nicht. Das ist ein guter Burger Unter guten den also ein Standard-Guter Burger, sagen wir mal so, den man sehr gut essen kann, wo ich auch wieder essen würde, aber da fehlen einfach viele Punkte wie Fleisch, individueller Charakter, Brötchen, diese Handwerkskunst, die ich da jetzt nicht merke. Aber ein guter Burger, den kann man sehr gut essen und würde ich auch wieder essen und jetzt geht es weiter zum nächsten Burger, Fat <lacht> so, Burger Nummer 2. Deep Fat. 8,5 Punkte, hat der gute Tom gegeben. Ein Fried Chicken Burger und eine dicke frittierte Zwiebel kriegen wir dazu. Mal gucken, was Tom gesagt hat. Ich werde das mal eben nochmal mal dann machen wir uns selber ein Bild. Okay, Leute, hier sind die frittierte Zwiebel. Sieht einfach ultra geil aus. Ich wollte schon immer mal probieren, habe es noch nie gemacht. Mit Aioli wird es serviert. Hm. Es schmeckt nach Salz, es schmeckt nach Aioli. Aber so richtig, die Zwiebel, hat gar keinen richtigen Geschmack. Ultra entspannt, so als Vorspeise. Aber ich habe irgendwie, irgendwie gedacht, da kommt noch mehr Geschmack. also wir sind drin. Kleiner entspannt, da sind so, here is a eine ganz spartane Karte, was Burger angeht. Wirklich nur Hähnchen, äh, Fisch, Zwiebelwürfeln genau. im Maisteig. Das sind ja? die Corn Dogs. Ah. die man so aus Amerika kennt. Ah. In dem Maisteig drin, wo es so ein bisschen aufgeht. Ah. Der Renner in Amerika, hier läuft es auch wirklich gut. Und diese eine Zwiebel, die hat irgendwie eine so große ja, Zwiebel, die ja. würden wir auch noch nehmen gerne. Ich finde das ja manchmal gar nicht schlecht. Warum muss man irgendwie 100 Burger drauf haben? Man hat einen Burger, also gut, Fischburger haben wir auch als Burger nehmen. wir zwei. Die schmecken gut, die werden gern gegessen. Man muss man nicht sehen andere. Und ja, man macht das, was man kann. Finde ich ein cooles System. Macht die Brötchen auch selber? Die Brötchen sind auch selber gemacht. Geil. Geil. Ja. Bin sehr gespannt. Schönes Brötchen. Ich möchte wirklich das Feeling, als wären zwei Unterseiten. Oder als wenn die vertauscht. Das ist so ein bisschen härter, aber ist einfach ein anderes Feeling. Für jeden, der die Welt ein bisschen besser machen möchte. 30 Sekunden Werbung für Motators.de. Die retten Lebensmittel. Wir wissen alle, es landet sehr, sehr viel auf Müll und gerade auch Sachen, die top sind. Eigentlich kein Problem. Saisonale Ware. Weihnachten, danach auf Müll, als wäre es nichts wert. Äh, Produktfehler, kleiner Schriftfehler, sonst was. Die Sachen kommen auf Müll und die sind auch top. Und eben diese Sachen rettet Motators und ihr kriegt sie mit bis zu 90% Rabatt im Shop. Mit Code Holle Auch 15% generell im Shop. Kriegt ihr das ganze günstiger. Wechsel Sortiment. Immer wieder neue Sachen für mich als BioFeed, Bio-Artikel, Klassiker wie Oreo, Nudeln, Snickers Creme, allen möglichen Kram. Link finden ihr in der Videobeschreibung. Jetzt geht's weiter im Video. Mhm. Ganz verrücktes Feeling sein halt. Richtig, richtig frost. Ganz verrückt. Die Soße original wenn man McChicken bei McDonalds. Auch das Feeling, wenn man die Panade beißt ist, wie bei McDonalds, wie der erste Biss und chicken Burger. Die Gewürze, ich sage es euch, ich weiß, das ist nicht so, ne? Aber das hätten die bei McDonalds bestellt, die Patties hier reingeballert. Ich bin kein McDonalds-Fan und ich habe früher McChicken geliebt. Ihr könnt euch dieses McChicken-Feeling vorstellen, nur auf bessere Basis. Ja? Da wird mit Sicherheit mit besseren Zutaten gearbeitet als bei McChicken. Brötchen, sehr cool, sehr weich. Ich bin ein Fan von dem Burger. Ganz ehrlich, von dem Burger bin ich richtig der Fan. Dann sieht man auch hier mal ein bitteres Stück vom Hähnchen. Das ist da. ein Naturprodukt, die macht das hier selber. Da ist nicht jede Scheibe gleich dünn. Jedes Ding. Den gebe ich tatsächlich. 8,5 Punkte. Der ist bei mir ganz oben mit dabei, weil ich mehr Chicken liebe. Der ist wirklich in Perfektion. Favorisiert immer noch den mal Burger. Deshalb sind die bei mir noch weiter oben. Das ist ein richtig geiler, Burger ich schwör's euch, wenn ihr Chicken Burger liebt. haut mich um. Danke Tom für den Tipp. Das Chicken ist butterzart, Junge. Für meinen Geschmack, die Panade muss noch dicker sein. An sich ein richtig geiles Teil. Für Deep Fried Chicken, 8,5 von 10. Eine Frage an dich und du musst ganz ehrlich antworten, okay? Habt ihr Connection zu OneNote McDonalds? Nein. Nein? Weil ich war sehr überzeugt von eurem Burger, muss ich sagen. Ich habe eine 8,5 von 10 gegeben, ja. weil es mich umgauelt. Ich liebe Chicken Burger. Damals von McDonalds habe ich erst kein McDonalds mehr, weil ich das für Müll halte. Und das hat mich original als geschmeckt weil McDonalds. Ich hätte gesagt, du hast Connection mit deinem Urgroßcousin oder so. Aber bei McDonalds Connection ist der, ist der keine oh, Ahnung. gar keinen Fall. Nee? Boah, ich hätte ihn schwören können. Never, ever. Aber Kompliment gesehen, ne? Genau. Also ist als Kompliment gemeint, das ist einer der besten Burger, den ich je gegessen habe. Guckt euch die mal an. Boah. Echt wild auch, wirklich lecker. Hat das so diesen zwiebelring charakter das ist Tatsächlich anders. Gut, das kann man geil hier essen. Kein Empfehl. Ist natürlich in der Beschreibung auch die Adresse und so. Wenn ihr in Frankfurt Umgebung wohnt so Chicken Burger die bam hier rein. Jetzt sind wir weiter zu eurer Top Nummer 1 Irmbranch. Mmh. Oh mein Gott, Dicker. Diese Soße. Ich komme nicht klar. Das ist eine absolute 10 von 10 und für mich der beste Burger Deutschlands bis jetzt. Also sind wir sind im Einkaufszentrum? Das ist jetzt nicht wundern, das Video bei Tom so viel war draußen in einem Food Truck. Das ist jetzt im Einkaufscenter, weil die einen neuen Standort haben. Schaut euch das mal an. Da kannst du alles testen. Da ist der gute Kollege. Das soll halt High End sein. Ich also muss mal sagen, ne? Es gibt keinen Burger, absolut keinen, der so oft gefordert wurde für euch, wie dieser Burger. Unabhängig von Tom jetzt, aber das hier muss schneller sein. Also da bin ich auch bei euch, wenn das so viele wollen, dann muss es krass Guck mal, wir haben hier einen Kollegen. Wie, hey. Was sagst du zum Burger? Ey, Der ist mir brutal, wirklich empfindenswert. Ja? Ja, der Lukas und äh, der Josef haben es auch schon probiert. Hab ich auch ein Video gesehen. Ja? Nee, wirklich, es lohnt sich. Und deshalb bist du auch hier wegen dem Video von den beiden, oder? Die beiden, ich mich, hey. Okay, geil. Also, der Burger ist schon eines der besten, die ich je gegessen habe. Ehrlich? Ich meine Erwartungen waren schon hoch, aber ja? meine Erwartungen waren schon übertroffen. Ich höre schon gerade Updates von Nussred, sagst du gerade. ne? Nussred und, und der Apache und gemischt. Hab ich schon bestellt, was ihr wollt? Ach so, scheiße. Was sind nicht. Der eine war, das sah so aus, nicht wie, war so als wenn ganz viel geschmort, was ganz saftiges war da. Zwiebeln, kommen auch Irgendwie so, ja. Ich guck ich noch mal eben ins Video aus. einmal. Also kurz vor euch, ne, ich habe ihm das Video sogar gezeigt, dass ich die Burger -Krieg, die Tom bestellt hat. Die habe ich hier drauf. Das sah ja so mega saftig aus. Viele karamellisierte Zwiebeln und wir schauen jetzt, wie wir das Ding über die Bühne kriegen. Ich bin übelst gespannt. Weil, da drüben ist viel laut, Ey, da können wir nicht filmen. Das kann man vergessen. Wir, wir haben den CBD. Single ist das. Alles von der Bäckerei, die Brötchen. Und hier haben wir den Chicago Bull. erstmal den CBD. Der interessiert mich noch mehr, weil ich den bei Toms Video so gefeiert habe, weil der so saftig aussah. Das sah mir gefühlt fast wie Sauerkraut sah mir das aus. Sauerkraut. Sauerkraut. Du musst das, wie der Ansatz vom Gulasch, wenn man die Zwiebeln im Topf schmort. Erster Eindruck. Erst die ein schön geschmorten Zwiebeln. Dann hat ihr den Käseflash. Ein guter Käse, der gut dadurch passt Und dann kommt der Bacon drauf, den ihr ganz präsent spürt. Weiches Burger, Mann. Ich hab ja sowieso einen Smashburger. Das heißt, die Röster sind im Vordergrund. Fleisch so individuell wie bei so einem dicken Fleischpaddy, wo irgendwie ein geiles Stück Fleisch habt vom Rind. Und irgendwie so diesen individuellen Fleischgeschmack. Ist beim Smashburger nie so präsent. Es Steht eher dieses Cross im Vordergrund. Schöne, süße Soße, leichte Currynote. Schmeckt alles klar aus. E, das ist kein Mischmasch. Schmeckt jede Komponente gut. Jalapeno. Muss ich einfach wirklich so sagen. Aber da geht dir einer ab. Da geht dir wirklich einer ganz steil ab. Oh nein, Todsünde! Voll das eiskalt. Kann ich krank werden, mein Magen bombt alles aus. Mein der Chicago-Bull. Ganz böse was Noch viel mehr als mit einem anderen Burger. Und alle die, und ich höre das immer mal wieder, die sagen irgendwie, ich habe keine Ahnung oder sonst was. Guckt, was ich gesagt habe und teste es einfach. Überzeugt euch von meiner Meinung. Ich ja, habe bei diesem Burger zum Beispiel. Hat den Charakter, Burger King McDonalds, ich weiß nicht mehr was von den beiden. ich weiß nicht mehr welcher Burger, aber in Erinnerung ist, ist lange her, dass ihr gegessen habt, ich schwöre es euch, wenn ihr es esst und sag ich mal Fast Food Kenner seid, dass das Feeling wie einer dieser Burger davon. Geradeaus wenn ihr reinbeißt, dieses Krosse, diese Konsistenz auch, ich schwöre es euch. Und hätte ich da nicht das letzte Mal vor sieben Jahren oder so gegessen, hätte ich euch auch den Burger nennen können, ganz krank. Ich werde kurz in mich gehen, ich gleich die Bewertung. Ach, man sagt übrigens, Hamburg Royal ja, Käse ist das, vom Killing her. Ja. Großer Cheeseburger bei Mikkels. Der Burger ist für mich eine 8,6 von 10. Krasser Burger. Und ich kann absolut verstehen, selbst wenn man den eine 10 von 10 gibt. Ich gehe einfach an meinen Ranking. Was habe ich da drüber, was habe ich da drunter? Krasses Feeling, außen dieses, dieses von mir Gefühl Kindheitsfeeling. Ich glaube, werde ich zwar kein Kind mehr gewesen bin, das als bei McDonalds war. Das Ganze ist gut und das finde ich immer geil. Die haben gute Zutaten, die, die Liebe da rein. Dieses krosse Außen am Burger. Jalapenos, diese Soße, diese äh, Zwiebeln. Da es ist einfach ein Gedicht, das ist ein Gedicht vom Burger. Ich habe selten so ein happy Burger, der Burger ist ganz oben mit dabei. Das einzige Kritik irgendwo, Bann geht ein bisschen mehr. Da hätte ich noch mehr Charakter im Band, denn wäre das nochmal was anderes. Danke fürs Zuschauen, zu Leute. Danke für eure Kommentare. Ich hoffe, Schaut weiterhin rein ihr supportet mich mit den kommentaren und daumen oben, dass das was uns weiterbringt was die mission leben lässt ich danke auch an tom für die kits und ich sag bis zum nächsten mal